Am internationalen feministischen Kampftag 2021 haben Flinter plus aktivistinnen das Kraftwerk von SWB in Bremen besetzt. Dort wird Kohle aus Russland und den USA verbrannt, künftig soll es mit Gas aus Russland betrieben werden. Wir heute mit unserer Aktion auf, dass Antikapitalismus und Klima Die Bischinnen stehen in Solidarität mit allen Protesten zum international feministischen Samstag. Feminismus braucht Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit braucht Feminismus. <Sie> Ab der Tat Kapitalismus bedeutet Ausbeutung und Gewalt am und Abwertung von lebensnotwendiger Sorgearbeit. Er baut hier ein neues Gaskraftwerk statt ein Kohlekraftwerk. Aber das ist eine fossile Sackgasse. Erdgas ist ein Klimakiller. Erdgas ist ein Die Polizei hat bei der Kontrolle meines Presseausweis eine Kopie des Flyers der Aktivistinnen haben wollen. Vielleicht hat sie dabei etwas über Feminismus und Klimagerechtigkeit gelernt. Die Beteiligten haben das Kraftwerk nach ca. 8 Stunden Besetzung verlassen und blicken auf eine erfolgreiche Aktion zurück. Oh,